Für uns hat das CM die Bedeutung, dass wir entlang der gesamten Geschäftsbeziehung mit allen Funktionen bei unserem Haus mit einem Datensatz arbeiten können. Das heißt, sowohl interne Funktionen als auch externe Funktionen, ob verschiedene Vertriebskanäle, können auf einen Datensatz zugreifen und das erleichtert uns die Arbeit. Damit ein System richtig eingeführt werden kann, müssen zunächst Verantwortlichkeiten und Prozesse klar definiert sein. Das erleichtert natürlich dass so eine Einführung auch gelingen kann und jeder klar das Bild davon hat, welche Rolle er mit diesem System dann auch spielt und welche Verantwortung er damit hat. Schon heute und auch in der Zukunft wird es immer wichtiger sein, digitale Assistenten zu haben. Das heißt, dass ich über KI-Intelligenz, über automatisierte Schnittstellen auch Hilfestellung kriege zu meinen Prozessen, zu meiner Arbeit, die mich noch weiter darin unterstützt, sodass das System mir schon Hilfestellung gibt in meiner täglichen Arbeit. Die CRM Traumlösung ist natürlich ein System, was intuitiv bedienbar ist, wo jeder Mitarbeiter, auch wenn er nicht groß als Experte angelernt werden muss, direkt weiß, was er zu tun hat, welche Knöpfe er zu drücken hat, damit seine Prozesse von dem System untergeschützt auch abgewickelt werden können. Training ist extrem wichtig, aber jedes Training ist auch nur dann effektiv, wenn es auch wirklich angewendet wird. So kann ich viele Sachen schulen und trainieren, wenn sie dann aber gar nicht in der Praxis so umgesetzt werden, sondern Prozesse aus dem Ruder laufen, individuelle Lösungen gemacht werden, dann hilft das beste Training nichts. Also es muss schon konkret auch an den tatsächlichen Prozessen angelehnt sein und dann ist Training genauso wichtig, damit es dann, wenn es darauf ankommt und unter der Drucksituation auch läuft. Datenqualität ist natürlich ein Thema, damit steht und fällt ein cm system Es geht um Datenverlässlichkeit, dass ich dann in jeder Situation, wo ich die Daten verwende, mich auch darauf verlassen kann. Nur dann kann ich es auch wirklich verwenden und schnell meine Prozesse durchleben. Wenn ich mich nicht auf die Daten verlassen kann und jede Eingabe zunächst noch überprüfen muss, dann hilft mir auch das beste System nichts.